Und da sind sie nun also, unsere Moonbeam Crowdloan Rewards in Form von Glimmer Tokens. Und es hat eine ganze Weile, nämlich fast einen Monat, länger gedauert als eigentlich erwartet. Tokens sollten ja schon am 17. bzw. 18. Dezember ankommen, sind sie aber nicht. Das Ganze hat sich einen Monat verzögert. Moonbeam ist wie geplant Mitte Dezember tatsächlich live gegangen, aber hat dann erstmal einen Monat lang nur fast nur leere Blöcke produziert, um einfach zu testen, ob das Ganze funktioniert. Denn unsere Droutloan Rewards sind einfach zu wertvoll, um sie mal ebenso auf ein ungetestetes Netzwerk auszuzahlen. Und hier sind also jetzt bei mir 12,6 Glimmer Tokens angekommen. Und jetzt gehen wir einfach nochmal durch. Wie kommt man jetzt an die Glimmer Tokens ran, die im Metamask Wallet schon drin sind? Das heißt, ihr müsst... Erstmal, ganz wichtig, im Prinzip überhaupt nichts tun, außer Metamask einzurichten. Ihr braucht die Rewards erstmal nicht zu claimen. Ihr müsst euch nirgendwo registrieren, ihr müsst die nirgendwo abholen. Tokens landen einfach von selbst in eurem Wallet und das nenne ich mal einen richtig schönen, angenehmen Service. So, und wie funktioniert das Ganze jetzt? Wie kommt man jetzt daran? Denn Moonbeam ist ja erstmal in Metamask nicht drin, das Ganze mache ich immer, das ist jetzt so mein persönlicher Weg, über die Seite Chainlist.org. Hier muss ich dann mein Metamask-Wallet verbinden. Hier steht dann ein Knopf, der heißt dann Connect Metamask. Und dann suche ich hier also Moonbeam in dieser Suchmaske raus, bekomme hier dann Moonbeam angezeigt. Hier steht auch die Währung, nämlich der Glimmer-Token. Das ist die native Währung, mit der also auf Moonbeam gearbeitet wird. Und mit dem Knopf Add to Metamask kann ich dann also Moonbeam, in meinen MetaMask installieren. Und das habe ich ja gerade jetzt eingangs in dem kurzen Clip gezeigt. Das könnt ihr euch da nochmal anschauen. Ich gehe das jetzt nicht mehr einzeln durch. Jedenfalls, wenn der Prozess durch ist, dann habt ihr im Prinzip hier schon eure Glimmer Tokens vorausgesetzt. Natürlich nur, ihr habt auch wirklich am Crowdloan teilgenommen. Und eine zweite Bedingung ist, ihr habt nicht über eine Börse teilgenommen, wie zum Beispiel Binance. Denn da läuft das Ganze ein bisschen anders. Da werden eure Glimmer Tokens sehr wahrscheinlich bei Binance in der Börse irgendwie auszahlbar sein. Das weiß ich aber nicht und das schaue ich mir auch gar nicht an, weil ich bin äh, ja jetzt kein Angestellter von Binance und mache hier deren Job. Das müssen die erledigen. Genauso wie äh, wenn ihr über Parallel oder über Bifrost oder ähnliches äh, teilgenommen habt an dem Crowdloan, dann müsst ihr einfach bei denen auf der Webseite mal schauen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass die Glimmer Tokens in irgendeiner Form da auch, abzuholen sind. So, also jetzt haben wir unsere Glimmer Tokens in unserem Wallet drin. Jetzt ist natürlich mal die erste Frage, was sind die denn überhaupt wert? Und da gehen wir mal hier in CoinGecko und schauen mal nach und der Kurs liegt zurzeit, heute ist der 15. Januar 2022 bei 13,32 Dollar. Der war zwischenzeitlich schon mal über 14 Dollar, ist jetzt mal um 7% gesunken. Wir sind also tatsächlich auch ein bisschen in einer Art Preisfindungsphase. Das Ganze zieht sich natürlich noch, bis wir hier irgendwie genau wissen, wo der Kurs äh, tendenziell so steht. Es kann durchaus sein, dass der Moonbeam-Token nochmal deutlich nachgibt. Es kann auch sein, dass er deutlich zulegt. Man muss jetzt einfach mal bedenken, das einzige, was man mit dem Moonbeam-Token im Prinzip jetzt zurzeit machen kann, ist, äh, dass man ihn staken kann. Da gehe ich auch gleich drauf ein, wie man das Ganze macht, wie man staked. Und das heißt, es gibt kaum Utility für den Token. Es gibt auch schon die ersten Websites, die ersten Dexes und ähnliches und Yield Farms auf Moonbeam. Aber das Ganze läuft ja jetzt erst seit einer Woche. Die Tokens, die gibt es ja jetzt seit ein paar Tagen erst. Und die Projekte kommen erst nach und nach, sodass also die Utility des Tokens relativ gering ist. Gleichzeitig haben natürlich viele Leute jetzt Moonbeam Tokens und wollen damit irgendwas machen. Und es gibt sicher auch einige Leute, die jetzt vorhaben, die Moonbeam Tokens zu dumpen. Passend dazu hatte ich dann auch letzte Woche auf meinem Kanal meine kleine Umfrage veröffentlicht und immerhin haben 25 Leute teilgenommen. Also absolut repräsentativ das ganze Ergebnis. Was macht ihr mit den Moonbeam Tokens, wenn die ausgezahlt werden? Und zwar staken, dumpen, hodeln oder mir schenken. Und immerhin 24% meiner Zuschauer haben sich dafür entschieden, ihre Glimmer-Tokens mir zu schenken. Ich warte allerdings immer noch auf den Eingang der Tokens in meinem Wallet. Falls noch was kommt, vielen, vielen herzlichen Dank. Nein, das war Spaß. Ich möchte wirklich nicht von euch eure wertvollen Rewards bekommen. Denn ähm, dafür habt ihr schließlich hart gearbeitet, alle meine Videos geguckt und ich gönne euch das von Herzen. Also behaltet eure Tokens. Aber man sieht, 52 Prozent, also die Hälfte dieser repräsentativen Umfrage-Teilnehmer, möchte gerne die Tokens hudeln und immerhin aber auch 4 Prozent also ein kleiner Teil, einer oder so von den 25 Teilnehmern wird die Tokens dann wohl wahrscheinlich dumpen. Und ähm, das heißt, das ist also im Prinzip auch im Grunde zu erwarten, ne? wird das also ein Teil der Leute jetzt anfangen zu dumpen. Dadurch wird eben der Preis vom Moonbeam-Token wahrscheinlich auch runtergehen. Und ich rechne ein bisschen damit. Also natürlich hängt alles auch vom allgemeinen, äh, von der allgemeinen Situation des Kryptomarktes ab, ähm, dass also irgendwann der Moonbeam-Token dann, wenn er Utility kriegt, wertvoll wird und dadurch dann eben auch gute Chance hat, im Preis zu steigen, weil viele Leute den Moonbeam-Token gebrauchen können, um irgendetwas auf dieser Plattform machen zu können. So, also wir haben jetzt unser Investment, ungefähr 13 Glimmer-Tokens bekommen. Die sind 13,32 Dollar wert. Und äh, ihr kennt das ja inzwischen schon von mir, ich kann irgendwie nicht gleichzeitig sprechen und kopfrechnen. Also 13... Mal 13 ergibt also 173 Dollar, die jetzt hier quasi aus dem Crowdloan rausgekommen sind. Und das Invest, das lag zum Zeitpunkt der Crowdloan-Teilnahme bei 530 Dollar. Also haben wir hier ungefähr 32, 33 Prozent, ein Drittel. Prinzip ein Return of Invest gemacht, wobei das jetzt wieder ein bisschen gemogelt ist, denn ähm, der Kurs von DOT-Token, der war ja zu damaligen Zeitpunkt bei 53 Dollar fast der äh, historische Höchststand. Und ähm, ich habe meine DOTs ein bisschen früher gekauft eigentlich, aber äh, nehmen wir mal an, wir hätten also jetzt zu dem Zeitpunkt wirklich investiert. Wird ja sicherlich einige geben, die das gemacht haben. Äh, dann hat man natürlich auch hier einen schönen Verlust zu verzeichnen seitdem, denn äh, 53 Dollar war der ursprüngliche Kurs und unsere DOT-Tokens sind jetzt nur noch 28 Dollar pro Stück wert. Das Ganze hat sich also jetzt unterm Strich wahrscheinlich nicht wirklich gelohnt. Aber wir sind ja jetzt erst ganz am Anfang und die DOT-Tokens sind ja jetzt sowieso gestaked für zwei Jahre, beziehungsweise also im Crowdloan festgesetzt für zwei Jahre, sodass man da nicht rankommt. Ist also im Grunde eine absolute Wundertüte, was am Ende da rauskommen wird. Denn äh, wer weiß, wo der Polkadot-Token bis dahin ist. Es ist also viel zu früh, hier wirklich noch eine Abrechnung zu machen. Ähm, da würde ich einfach noch mal mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar zwei Jahre mit warten, bevor ich hier quasi den Stab über das Ganze breche. Ähm, denn ähm, es kann ja noch viel passieren. Ja, also der Moonbeam-Token notiert jetzt also bei 13,32 Dollar. Und jetzt schauen wir einfach mal kurz nach. Wie haben wir eigentlich jetzt abgeschnitten vor... Ein paar Wochen, als ich das Video gemacht habe über den Moonbeam Crowdloan, über die Einzelheiten, über die Tokenomics und so weiter, da habe ich ja eine gewisse Erwartungshaltung formuliert. Wobei ich auch ganz klar gesagt habe, es ist absolut wilde Spekulation. Wir wissen absolut gar nichts und das hat sich im Grunde ja total bewahrheitet, denn der Token ist ja immerhin schon mal einen Monat später rausgekommen, als wir dachten. Damals hatte ich versucht, den Preis des Glimmer Tokens vorauszusagen. Ich habe aber auch gesagt, hier wilde Spekulation und ähm, das ist auch tatsächlich so gewesen. Ähm, hier, die ganze, der ganze Rechenweg war eigentlich so, dass wir ähm, quasi drei bekannte Größen hatten. Nämlich, wir hatten einmal die Marktkapitalisierung vom, von Polkadot, wir hatten die Marktkapitalisierung von Kusama, haben die ins Verhältnis gesetzt, da kam dann raus, Polkadot ist elfmal größer als Kusama, also wird Glimmer also Moonbeam äh Moon auch elfmal größer sein als Moonriver. Moonriver damals, hatte damals eine Marktkapitalisierung von 890 Millionen. Das wären dann also 9 Milliarden Marktkapitalisierung von Moonbeam. Das habe ich dann aber recht schnell wieder zurückgenommen und zurückgeschraubt, runtergeschraubt auf eine Milliarde US-Dollar. Denn wenn man das mal ins Verhältnis setzt mit anderen Blockchains, die ähm, ähnliche Dinge machen, ähm, die sind auch größtenteils also unter einer Milliarde US-Dollar ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der, dass das also Moonbeam schaffen wird, vom Stand weg solche Blockchains wie Phantom oder Polygon zu überholen oder Avalanche, sodass also eine Milliarde US-Dollar wesentlich realistischer war. Und dann käme man eben auf einen Preis von einem US-Dollar, aber nur wenn auch wirklich alle ein, die ganze eine Milliarde Glimmer Tokens auf einmal auf den Markt kämen. Das ist aber nicht so, sondern es sind am Anfang nur 6% der Glimmer Tokens rausgekommen. Zurzeit sind also nur 6% des Gesamtsupplies draußen. Das wären also dann 60 Millionen Glimmer Tokens, die jetzt zurzeit da sind. Und dann kämen wir auf eine Marktkapitalquatsch Quatsch, auf einen Preis pro Glimmer Token von 15 US-Dollar. Das ist das, was sie damals so berechnet haben. Und ähm, das ist natürlich nur ein... Eine von vielen Methoden, wie man das Ganze ausrechnen kann. Aber wie man sieht, das hat ja ganz gut geklappt. Und tatsächlich, man sieht, der Kurs liegt jetzt bei 13,32 Dollar und die Marktkapitalisierung liegt ungefähr bei einer Milliarde US-Dollar. Also fast genauso wie damals vorhergesagt. War aber nur eine Spekulation. Und die Anzahl, die jetzt im Umlauf ist, die liegt jetzt schon bei 75 Millionen, weil von den 60 Millionen jetzt inzwischen, also es sind noch einige neue Tokens dazugekommen. Immerhin läuft ja Moonbeam auch schon seit einer Woche und es wird jetzt über die nächste Zeit und deshalb erzähle ich das Ganze jetzt eigentlich auch immer, es werden immer mehr Tokens auf den Markt kommen und das wird sicherlich auch dazu führen, dass der Moonbeam Token möglicherweise die nächste Zeit erstmal im Preis wieder nachgeben wird. Ist aber für mich noch lange kein Grund, die Moonbeam Tokens alle zu dampen jetzt und darauf zu hoffen, dass ich die später billig wieder neu einkaufen kann. Denn solche Experimente klappen in der Regel nicht, denn man schafft es nicht, rechtzeitig wieder einzusteigen. Man wartet einfach noch mal ein bisschen länger, will noch günstiger einsteigen und irgendwann geht der Preis wieder hoch und dann ist es zu spät. Das ist zumindest so meine Erfahrung mit solchen Sachen, wenn ihr da ein besseres Händchen habt, dann ähm, Herzlich gerne, verkauft eure Moonbeam Tokens, ich kaufe die dann sehr gerne auf. Aber Moment mal, da war doch noch was. Die Glimmer Tokens hier in unserem Wallet, die sind ja nur 30% von den Gesamtrewards, die wir bekommen sollten. Und die restlichen Glimmer Tokens, die restlichen Rewards sind ja noch gewestet über die nächsten zwei Jahre. Und zwar linear gewestet, werden also jetzt in den nächsten zwei Jahren nach und nach freigegeben. Und bei den restlichen Rewards, also bei den 70%, die jetzt hier noch nicht dabei sind, läuft es eben tatsächlich ein bisschen anders. Die kommen nicht automatisch in das Wallet rein, denn das wäre ja mega verwirrend, wenn man jetzt einfach irgendwie aus dem Nichts immer mal wieder neue Glimmer Tokens bekäme, dann wird man ja gar nicht mehr durchblicken, weil wenn man welche ausgibt, dann kommen wieder welche dazu, weiß man also im Prinzip gar nicht richtig, was läuft. Deshalb ist es sehr viel schöner, das, so wie es jetzt geregelt ist, und zwar muss man seine Glimmer Tokens bei Moonbeam aktiv regelmäßig abholen. Das Ganze funktioniert so, man geht auf die Webseite von moonbeam.network, geht hier auf Launch App und dann verbindet sich das Metamask Wallet mit der Moonbeam App. Das ist also im Prinzip eine App, mit der man eigentlich nur zwei Sachen machen kann, und zwar zum einen ähm, die restlichen Rewards abholen nach und nach und das Staking. Aber bevor ich das jetzt kurz erkläre, es kann sein, dass wenn ihr euer Metamask Wallet zum Beispiel noch auf Moon River eingestellt habt oder auf irgendeine andere Blockchain, dann ist das Ganze hier so ein bisschen verwirrend. Was ich auf jeden Fall empfehle ist, bevor man auf diese Seite geht, erstmal jetzt Metamask Wallet auf Moonbeam umzustellen. Kann aber auch sein, wenn ihr irgendwie jetzt hier drauf geht, und Moonbeam noch nicht auf, äh, eingestellt habt bei Metamask, dass der das Netzwerk erst hinzufügen muss und so weiter. Äh, ihr fummelt euch da irgendwie durch, das geht schon. Äh, irgendwann landet ihr also hier. Es gibt hier auch eine App für Moonriver, wo man die Moonriver-Rewards abholen kann, falls man da beim Crowdloan mal mitgemacht hat. Und hier gibt es noch ein Testnetz, Moonbase Alpha. Ist jetzt nicht so wichtig. Wir gehen jetzt hier auf Moonbeam. Und dann sieht man hier also meine Balance. Zurzeit ist 12,65 Glimmer Tokens. Und... Hier unten gibt es dann eben den Claim-Knopf und hier ist für mich tatsächlich noch wieder 1,25 Glimmer-Tokens frei geworden. Die, ich, ach, die hole ich mir jetzt einfach mal, indem ich hier auf Claim drücke. Dann muss ich hier die Transaktion in MetaMask bestätigen und dann läuft das Ganze ein bisschen. Und während das Ganze läuft, ähm, zeige ich noch den anderen Knopf und zwar das Manage Delegations. Da sind die Glimmer-Tokens abgebucht worden und jetzt in meinem Account drin 13,837 sind es geworden. Ähm, irgendwie ist jetzt hier die Bestätigung noch nicht äh, richtig angezeigt, aber ist egal. Die Glimmer Tokens sind ja schließlich da. Ja, wobei, da nicht wirklich hier, sondern also irgendwie funktioniert das Ganze noch nicht so richtig. Jedenfalls, die Transaktion läuft noch, obwohl sie hier schon als fertig angezeigt wird. Was auch immer, ähm, nach einer kurzen Weile aktualisiert sich das Ganze und dann sind die Glimmer Tokens tatsächlich angekommen. Irgendwie hier die Zahl und die Zahl stimmt auch nicht überein. Also man merkt, das ist noch nicht so richtig fertig. Ist ja auch kein Wunder, das Ganze läuft ja erst seit fünf Tagen. Und ihr wart ja auch alle, habe ich ja in meinen Kommentaren gesehen, mega ungeduldig und wolltet dauernd wissen, wann kommen endlich die Rewards, wo sehe ich die und so weiter und so weiter. Sicherlich haben die Typen von Moonbeam das auch gehört und haben ein bisschen auf die Tube gedrückt und dabei so ein paar Sachen geschlunzt. Seid ihr also selber schuld. So, dann... Manage Delegations, das ist der Knopf, mit dem man das Staking macht. Hier steht es auch: Staking. Das heißt, man kann jetzt, das ist so eine von ganz wenigen Anwendungen, die es zurzeit für den Glimmer Token gibt, man kann jetzt seine Token staken. Ich persönlich werde das nicht tun, denn das Ganze hat einen steuerlichen Aspekt. Staking wissen wir ja jetzt. So jedenfalls grob oder wir dürfen es vermuten, weil das äh, Bundesfinanzministerium mal in einem internen Schreiben an die Finanzämter gesagt hat, wie das Ganze zu besteuern ist. Also man hat es uns persönlich noch nicht verraten und man hat es, äh, will es offenbar uns auch noch gar nicht verraten, äh, wie sie uns später besteuern wollen. Jedenfalls, ähm, äh, also es sieht ganz so aus, als wenn es beim Staking so läuft, dass wenn man hier diese Token staked, dass man dann die Haltefrist verliert von einem Jahr, die verlängert sich auf zehn Jahre und man kann also dann demnächst nicht steuerfrei verkaufen. Man muss zehn Jahre warten, bis man steuerfrei verkaufen kann. Und das Ganze, da ich will eigentlich meine Moonbeam-Tokens gar nicht verkaufen, aber ich möchte mir die Option noch ein bisschen offen halten. Und deshalb werde ich also hier beim Staking nicht teilnehmen. Aber überlegt euch das Ganze gut, denn die Frage ist jetzt, was habe ich eigentlich vom Staking? Was bringt das Ganze? Und bei Moonriver ist es so, also nicht bei Moonbeam, sondern bei Moonriver hat man ungefähr eine APY zur Zeit von, ich meine, es wären so 15 bis 18 Prozent. Das ist mir persönlich ein bisschen zu wenig. Deshalb habe ich mich aber nochmal auf den Weg gemacht und geschaut, wie hoch ist eigentlich die APY zur Zeit, wenn man Glimmer-Token staked. Und dabei bin ich auf die folgende sehr schöne Webseite gestoßen und zwar stakeglmr.com, stakeglmr.com glimmer.com und hier gibt es eine kleine Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Ich gehe hier jetzt in dem Video nicht im Detail darauf ein, wie das geht. Es wäre eigentlich ein Prinzipstoff für ein eigenes neues Video, denn das sprengt hier etwas den Rahmen. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich gern zeigen würde. Wir haben hier also zurzeit Immerhin beim Staking eine APR von 163,4%, das ist der 15. Januar, das Ganze ist also noch recht früh und die APR hängt natürlich auch davon ab, wie viele mitmachen und wie viele Glimmer Tokens gestaked sind. Das ist also klar, dass das Ganze demnächst sinken wird und sich eher so in dem Bereich von Polkadot oder Moonriver ansiedeln wird, in diesem 10%, 15% Bereich wäre so mein Gefühl, aber es kann ja alles auch ganz anders kommen. So, man braucht also auf jeden Fall 50 Glimmer Tokens mindestens, um hier mitzumachen. Folgendes muss man machen, wenn man jetzt hier beim Staking teilnehmen möchte. Man muss einen sogenannten Collator aussuchen. Ein Collator, das ist im Prinzip äh, jemand, der das Staking technisch für uns übernimmt. Denn äh, das sind Leute, die, haben, die betreiben einen Server die haben einen Server im Rechenzentrum, die haben womöglich auch Administratoren oder sind Administratoren und können das Ganze bedienen und ähm, müssen dafür sorgen, dass die Server auch 24x7 laufen, weil sonst geht das auf die Staking-Rewards, was unerwünscht ist, ähm, sodass das Ganze also sehr komplex ist. Also viel Spaß, wenn ihr Lust habt, euch damit zu beschäftigen und einen Staking-Node aufzusetzen, auch das könnt ihr. Das ist überhaupt kein Problem, wenn ihr technisch dazu in der Lage seid, die Zeit mitbringt und irgendwie Lust habt, euch da reinzufuchsen. Aber für diejenigen, die keine Lust haben, das zu machen, gibt es auch einen Weg. Und zwar nimmt man die Rolle des sogenannten Delegators ein. Ein Delegator ist quasi jemand, der den Collators, also den mit den Servern, die Dot-Token zur Verfügung stellt, die verleiht an die Collators und das Ganze läuft auch über ein Modul auf Polkadot äh, bzw. auf Moonriver, äh, Moonbeam, äh, sodass also das auch formalisiert ist. Das Ganze es ist nicht so, dass man den jetzt in deren Wallet irgendwie die äh, Tokens überweisen, dann können die damit in die Karibik abhauen oder sowas, sondern äh, das Ganze ist formalisiert. Man tut das in ein bestimmtes Modul rein und dieses Modul äh, ist mehr oder weniger... Äh, Dadurch ist mehr oder weniger sichergestellt, dass äh, quasi die Glimmer Tokens dann auch äh, dem Zweck zugeführt werden, den man sich wünscht, nämlich dem Staking. Ähm, ich habe jetzt mehr oder weniger gesagt, weil natürlich ist das Ganze noch recht frisch und noch ganz neu. Immerhin gibt es jetzt die Tokens seit fünf Tagen oder so. Ähm, und äh, bei Blockchains, die ganz neu starten, kann eine ganze Menge schief gehen. Also bitte ähm, Überlegt euch das gut, ob ihr irgendwie diese verlockende APR mitnehmen wollt. Das geht sowieso nur für ein paar Wochen. Mein Gefühl ist es nicht zu tun, sage ich ja, habe ich jetzt mehrfach gesagt. Also ihr müsst selber wissen, wie ihr es macht. Und ähm, hier ist also beschrieben, wie das Ganze geht. Ganz grundsätzlich, ihr müsst im Prinzip, weil ihr Delegators seid, also wenn ihr Delegators seid, müsst ihr einen Collator aussuchen, dem ihr eure Tokens gebt. Und bei dem Aussuchen, also bei der Auswahl des Collators, gibt es ein paar Faktoren, die eine Rolle spielen, auf der einen Seite möchtet ihr einen Collator haben, der auch eine Chance hat, quasi hier äh, Rewards zu generieren. Das kommt hier über diesen Faktor Blocks per Round. Da gibt es also, wenn man sich die letzten 28 Rounds anschaut, ähm, das ist im Prinzip, soweit ich das verstanden habe, ungefähr ähm, eine Woche. Ähm, und also, das heißt, wir haben jetzt gerade nicht mal 28 Runden voll oder so. Und da ist also bei denen hier 43 Blöcke sind ungefähr zustande gekommen. Also, wer die Blöcke kriegt, der bekommt auch die Rewards. Das ergibt dann eine APR von 131 Prozent. Das liegt daran, die ist jetzt so niedrig, weil hier einfach die allermeisten Leute mitmachen. Nämlich hier sieht man das: also 564 Delegators oder Delegations gibt es. Und da sieht man, es gibt also wesentlich niedrigere. Teilnehmer hier und ähm, hier das an der Seite, das ist quasi immer der, ähm, der, der, der Collator, ähm, um den es geht. Manche haben sogar schon ein Logo, andere haben sogar schon eine Webseite und die, die ganz weit vorne sind, haben ein Logo und eine Webseite. Und da kann man sich also dann nochmal ein bisschen schlau machen, wer dahinter steckt, theoretisch zumindest, denn äh, in, den, in der Regel sind die Leute anonym. Ja, also man muss ein bisschen abwägen. Auf der einen Seite möchte man hier nicht die ganz Großen nehmen, die haben eine schlechte LPA. Gleichzeitig möchte man aber auch nicht die ganz Kleinen nehmen. Da hat man irgendwie keine Chance, dass jemals irgendwelche Blöcke bei rauskommen. Und äh, das ist also jetzt im Prinzip so ein bisschen die Aufgabe. Es gibt halt nichts umsonst. Muss sich ein bisschen über eigene Gedanken machen und hier einen entsprechenden... Collator aussuchen, hier das sind die Adressen der Collators, die kann man hier mit diesem kleinen Knopf in die Zwischenablage kopieren und das Ganze kann man dann mitnehmen, denn hier kann man eigentlich gar nicht staken, hier kann man nur sich informieren, was ich auch sehr empfehle und dann geht ihr wieder auf die Moonbeam App, geht hier auf Manage Delegations und dann sucht man hier einen Collator aus, indem man zum Beispiel die Adresse des Collators hier eingibt Sicherlich gibt es auch noch andere Suchoptionen. Also, man sieht ja hier Bogo, Sort, Domino-Notes. Die sind ja alle hier irgendwie zu sehen. Wie war das? Diversify oder sowas? Sehe ich, habe es vergessen. Ist auch egal. Also, jedenfalls könnt ihr hier irgendwie mit der Adresse, die ihr gerade kopiert habt, den entsprechenden Collator suchen. Diesen dann auswählen. Das ist das Diversified Validator Network. genau so hieß es. Und dann könnt ihr hier die Menge einstellen, die ihr hier staken wollt. Und mit Delegate könnt ihr die ganze Sache dann abschicken und äh, ab dem Moment generiert ihr hier eben dann Staking Rewards. Also mit dieser Seite hier kann man sich quasi einen entsprechenden Collator aussuchen. Man kopiert die Adresse in die Zwischenablage mit diesem kleinen Knopf hier, geht auf Moonbeam Network, sucht hier quasi den entsprechenden Collator aus, den man ausgewählt hat, trägt hier die Menge ein, die man staken möchte, klickt klickt hier auf Delegate und nimmt dann quasi am Staking teil. Es dauert zwölf Stunden, bis die ersten Rewards eingehen. Und auch ganz wichtig zu beachten: Es gibt eine Unstaking-Period von sieben Tagen. Also wenn man hier einmal drin ist mit seinen Tokens, dann braucht es sieben Tage, bis man aus dem ganzen Staking wieder rauskommt. Wenn in der Zeit also eine andere Gelegenheit sich ergibt, dann müsst ihr leider ein bisschen warten. So, was kann man noch machen mit den Glimmer Tokens und dazu gibt es zum einen ein Projekt, das nennt sich Swap, findet sich unter swap.com ein ganz, ganz neues Projekt und ich persönlich finde das immer viel, viel spannender als jetzt das Staking, jetzt hier äh, mal mitzumachen, während hier ein neues Ökosystem entsteht, sich das alles dann quasi im Entstehen anzuschauen, einer der Ersten zu sein, der dabei ist. Das Ganze habe ich ja auf Moonriver schon gemacht und ähm, da habe ich dann auch, Ganz schön ordentlich ins Klo gegriffen und zwar ist quasi jedes einzelne Projekt, bei dem ich mitgemacht habe, entweder ein Rugpull gewesen oder irgendwie ein anderer Scam. Und das ist das, was man tatsächlich auch bekommt, wenn man hier ganz, ganz früh mitmacht. Stellar Swap habe ich in meinem Leben noch nie was von gehört. Das Ganze ist komplett neu. Es ist empfehlenswert, sich hier richtig, richtig gut schlau zu machen, aber vor allem ist es wichtig, keine Assets hier zu investieren, die einem lieb und wertvoll sind, denn die Sachen sind neu. Wenn es kein Scam ist und kein Rugpull ist, kann es immer noch voll von Bugs sein. Es kann alles Mögliche schiefgehen. Also passt auf, was ihr hier macht. Am besten erstmal eine ganze Weile warten. Hier unter Farms sieht man dann also auch richtig schöne, APRs und ähm, das Ganze ist also mega mega riskant. Ein anderes Projekt wäre zum Beispiel Solarflare.io. Das kann ich persönlich vielleicht etwas mehr empfehlen als Stellar Swap. Es ist vielleicht nicht ganz so unsicher. Das also die Betonung liegt auf nicht ganz so unsicher. Also es ist durchaus auch unsicher. Es ist quasi ein Ableger von Solar Beam. Solar Beam ist eine Plattform auf Moonriver, ein dezentraler Exchange, eine Yield Farm und die läuft seit einigen Monaten auf Moonriver schon relativ stabil und sehr erfolgreich. Und jetzt ist dieses Projekt also mit einem Ableger auf Moonbeam gestartet. Dieser Ableger heißt Solar Flare. Und wer jetzt verwirrt ist, es ist kein Wunder, Solar Beam läuft auf Moonriver, obwohl Beam drin ist. Und Solar Flare läuft auf Moonbeam. Ist aber auch eigentlich nicht so wichtig. Es ergibt sich ein bisschen von selber. Solarflare.io, wenn man da drauf geht, dann muss man sich eben mit Moonbeam verbinden und ist dann eben auch auf der Blockchain, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen. Und hier gibt es diese Farms. Hier kann man also schön Yield farmen. Flare und Glimmer, das sind also Flare, ist der Token dieser Yield-Farm. Der steht jetzt zurzeit bei 2,11 Dollar. 11. Bitte bedenkt, wenn ihr hier mitmacht, dass dieser Kurs hier höchstwahrscheinlich ziemlich drastisch fallen wird, außer Solar Flare findet irgendeine gute Anwendung. Hier gibt es zum Beispiel das Staking, da kann man also seine Flares westen für einige Zeit und wenn man das macht, dann bekommt man hier eine 840% LPA, die wahrscheinlich auch in Zukunft sinken wird. Und da ähm, geht es dann darum, also dass die WI-Flares, die hier gewestet sind, für längere Zeit vom Markt verschwinden. Äh, dadurch soll also entsprechend die Inflation ein bisschen gestoppt werden. Ist aber im Grunde alles Quatsch, denn im, im, gerade am Anfang ist die Inflation sicherlich höher als das, was hier reinfließen wird. Geht ja auch nicht anders, ist ja jetzt erst am Anfang. Ähm, es können ja im Prinzip nicht mehr Tokens ähm, gelockt und gestaked werden als rauskommen, sodass also wahrscheinlich dieser Kurs eher sinken wird, kann auch steigen, ist manchmal am Anfang so, ähm, seid vorsichtig, also wenn ihr eure wertvollen Assets, wie zum Beispiel die gerade neuen Glimmer Tokens, hier einzahlen wollt, ähm, dann äh, kann es durchaus sein, dass die Rewards nicht ganz so hoch ausfallen, das Risiko ist aber erheblich. Ähm, Trotzdem empfehle ich persönlich hier das einfach mal ein bisschen auszuprobieren mit ganz kleinen Beträgen. Man kann ja mal so 20, 30 Dollar hier irgendwie reintun. Dafür muss man aber natürlich irgendwie die Assets erstmal hier hinkriegen. Also Glimmer Tokens haben wir schon, die anderen haben wir nicht. Äh, zum Beispiel auch hier Stablecoins, die äh, haben wir, können wir, müssen wir hier in, irgendwie hinübertragen. Und das ist natürlich ein Thema für ein eigenes Video, weil das Ganze jetzt zu lang wird. Und das werde ich jetzt hoffentlich schaffen in den nächsten Tagen auch zu produzieren. Bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit den Glimmer Tokens, viel Erfolg. Macht's gut, tschüss!